Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich unser Geld bekommen von Barrett und ja, danach kam schon direkt der nächste Auftrag. Ähm, wir sollen nicht mehr mit Avalanche arbeiten, weil die keinen Bock auf uns haben. Und ja, zum Glück mag uns Jesse und gab uns direkt einen neuen Auftrag und ja, darum werden wir uns höchstwahrscheinlich jetzt in diesem Part kümmern. Ne? also ja, komm, mach mal, ne? Und ihr wartet ja alles klar. Hi, Jessie. Äh, ich gucke noch mal nochmal. Was sind diese Dinger hier? Rastpunkt. Ah, okay. Ja, gut, ich habe gerade nichts anderes zu tun, außer. Ich, glaub, ich nehme an, dieses Zeichen bedeutet einfach nur, dass man da Material kaufen kann, ne? Ich hatte da jetzt irgendwas, ist oder so? Also gut. Also, ich gehe trotzdem noch mal. Ich will noch mal ganz kurz vorbeischauen bei diesen Materientypen. Vielleicht kann ich ja irgendwie neue Materie noch kaufen. Mal schauen, ja, ich oh, würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Nein, anscheinend nicht. Okay. Äh ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, alles klar. Gut, ähm, dann machen wir mal, was jesse ja von uns will, ne? Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. <lacht> Die steht auf uns stimmt der lohn und schon bezahlt mit der ifrit materie also müssen wir machen ein cloud für alle fälle da habe ich kapitel 3 jetzt abgeschlossen und da oben war ein bildchen mit drei sehe ich mal wir haben kapitel 3 abgeschossen ne? wir sind fünf stunden am spiel und wir sind immer noch hier irgendwie viel, Wir sind gar nicht vorangekommen in den letzten Parts. Ist auch egal. Oh. Oh. Heute Nacht fahren keine Züge mehr. Wir haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus... Dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion noch mal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Hm. Leben deine noch, Cloud? Hm? Hm. Ich bin... <lacht> protagonist Protagonist, Protagonist von von rollenspiel dann leben eltern normalerweise nicht mehr da kommen wir jetzt mit dem motorrad fahren es kam nur erst viel später Sag doch an Marco Gasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an? Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen, aber... Da kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir einen von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Wird schon bezahlt. Okay. Beschleunigen, bremsen, blocken. Okay. Alles ja, klar, cool. Heute gehen wir bisschen weg jo. Ich will auch mal darüber fahren, Mann. Hey. irgendwie nicht Distanzangriff machen. Hey. Wiss nicht. Halten wir an, wenn der Laden losgeht? Anhalten. Also ein kommt's noch. Ganz okay. deiner Meinung. Wir sind nicht zu treffen. Ich will mal gerne schneller fahren ich drücke die ganze Zeit ich halt die ganze Zeit gedrückt aber was ist dich unsere straße du, hast du nicht etwa für mich sonst ja nur ich drücke die ganze R2 hey den hier und dann sind sie weg oh Gott. Oh. Hi. was machst du in der weg da er kam jetzt am ende von miet vor vorher so also eine motorrad passage ich gehört jetzt gesucht die ganze Zeit Distanzangriffe, aber irgendwie macht niemand was. Ich treffe den nicht. So, jetzt richtig. Ich muss immer extra beschleunigen, habe ich so gefühlt. Ich dachte, ich kann irgendwie so einen sprunger machen oder so. Okay. jemand die mussten halt mehr aus diesem Motor-Szene rausholen, ne? Jetzt kommt nach vorne. Nicht schon oh, geht's. Hi, na. Oh mein Gott. So, irgendwas getroffen gut. Ui, nein, ich wollte sprechen. man gibt doch mal Gummi. Mein Ritter, ah. könnt ja auch mal angreifen, Leute? Okay, die schießen, sehe ich gerade. Ja. bist du denn? fahr aber schneller so du bist weg ich drücke die ganze zeit hier bist dich neine sechs Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht ja, mich nicht. Du übrigens auch nicht, Jesse. Gut. Ja, wer will noch mal. Fahren ja, wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. kann ja Züge fahren, ne? Aber haben die ja, glaube ich, gesagt am Anfang, ne? Ich hab drei gedrückt. geht's ja. Tschüss. Den Leiden habe ich auch noch getroffen. Was? Ah, langsam kriege ich das hier raus, glaube ich. muss ich mal wiederholt r zwei drücken, habe ich so gefühlt. Cool. Oh. Direkt vom Motor hat gefallen, ey. Komm komm komm komm komm. Was kommt, Was? War ja klar, der noch kommt. Was? Ich glaube, der ist irre, der typ Boah, das wird auf die Fresse gehen. Nein. Gott. Wie wär stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit mir? Der ist gar nicht auf dem Ballern. Was? Ich kann dich nicht hören. Du bist so langsam deine Worte kommt bei mir nicht nach. Wer ist bitte? Ausgezeichnete Frage, junge Dame. Die Leute nennen mich Losche. Wie sichs bezeichnet. wer ist das? Ein neuer Charakter. Oh Gott. Ich die ganze Zeit den einzuholen. Ne? Hey. Hey. Kann man irgendwie noch extra sein, ne? Oh Mann. Ja, ich habe den noch getroffen, lau. Warte, du, komm her. Weiß nicht, warum ich den nicht mehr anvisieren kann oder so. Verstehe nicht, wie das funktioniert. Auch geblockt. Kann ich den einholen irgendwie? Komm Nein, Leben. Aha. einem Na Gott. Alter. Ja, der spinnt der Typ ey. Ja, ich kann auch kommen, muss machen. Ja, daneben sitzen, du hin, Kollege. Ah, es geht dann noch mal wieder hier so blitze. Ne, pass auf, also voll einfach auszuweichen beinahe vergessen Komm her. in die fresse ich glaube er ist tot Nein. hast du genug noch lange nicht als würde ich vorzeitig aus diesem rennen aussteigen Hoppla. bis die motoren zum letzten mal aufräumen möge der bessere triumph <lacht> Die schnitz den auf. Er kämpft mir irgendwie viel zu extra. Wie mit dem Motorrad so kämpfen? motor kaputt gemacht was jetzt Ach, schade. das war's wohl vorerst <lacht> nächstes mal tragen wir es alleine aus alles klar mal sehen <lacht> sagt er während er abbremst stimmt mit dem typen nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? kannst du dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen? Dann fällst du runter. Sehe ich etwa verbrechlich aus? Hm, halt dich ordentlich fest. Huh? Was ist? Was? Wer hat für so mich geschehen? Hm? Reingelegt. Hm. Ich glaube, die stehen auf mich. weniger auf die brille ist viel zu eng für mich <lacht> hübsche augenringe ich schufte halt tag und nacht für <lacht> euch ja ja schon gut ihr beiden kommt los oh gut was kommt jetzt ich gehe mal zurück ich glaube zurück das gott was Steht denn hier an? Noch bestimmt noch Boss und so was, keine Ahnung, nicht so steil Leute, okay. Ich habe hab ein dickes Schwert auf meinen Rücken. Das ist ein geschlossenes Wohnviertel. Hier kommt man nur mit einem Zaubertrick rein. Vielleicht mal gucken. Ja, was ist eigentlich stärker. Habe ich schwert, ja, hier. hier kannst du drei. Dieser Bad Boy kann so viel Materie in sich <lacht> in sich reinpacken. Ey. This Bad Boy fits so much Material in it. Ähm, ich drücke doch. Ähm, ich drücke. Ich drücke. Danke. Okay, man das jetzt. wie sind Ich habe einen Hebel untergezogen. Klang es denn so, als wärst es irgendwie mit den Helmen tragen? Oder? das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Marcoreaktoren eigentlich immer ganz gut. Hm. kommt kleine, weg isse. Der Dame war ich wohl nicht fein genug. Na, ne. sorge bitch. Hast du eine Dame auch bei dir? Bei Shenra verdient man garantiert sich mal so viel wie wir. Was sind ja ja, hier kann ich mich umschauen gut hey diesen truck kenne ich Der müsste eigentlich auch später vorkommen so finden wir hier irgendwas für mich zum einsammeln jetzt nicht so aus wie meine tor jetzt hier nicht hingepackt haben kann ich basketball spielen ich konnte dort spielen also bin ich überraschen zu <lacht> verlieren tut klaut so einfach so ein zum so ein basketball eindanken ich stelle mir das gerade so bildlich vor richtig geil <lacht> mal das licht brennt jeden abend für den seltenen fall dass ich meine eltern besuchen komme Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie. No, wir müssen so Ob sie wohl Pizza parat hat? Eine Mitgar-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Cloud, du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal mal hinter dem Haus. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Mitgar-Spezial abbekommst. wird haben genau muss ich mich noch mal verstecken du hilfst mir doch sicher oder so ein alles kann, er kann schließlich alles du schleichst dich in mein haus und klarst was okay hat sich machen warte ein wenig dann geh durch die hintertür achte auf Das Licht im Zimmer. Das ist das Zeichen. Meine Katzen sind genauso wie wir, ne? Das ist meine Katze. Nein. jemand drin alles klar. Hallo, wo seht ihr Ich kann übrigens nicht schneller laufen. Jetzt einfach einfach da im hallo. Kann ich die aufmachen? Mir echt bleibt, dass wir so spät Ach was, das ist doch dein Zuhause. Aber erzähl, wie laufen die Prü kann ich nicht. Wir machen ordentlich Krach und versuchen meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, das siehst du so schon selbst. Der ist tot. Ich musste mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. <lacht> ich bringe das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Okay. Hm, was das hat schon von draußen gesehen, so ein Bild. Jessie. Sieht ein bisschen anders aus ne Mit dem foto sagen ah, da unten sind noch irgendwas da steht er so auf alarm ein brief Na, natürlich lesen Lieber Papa, liebe Mama, geht es euch gut? Es tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. Aber jetzt ist so. mein Traum endlich in Erfüllung gegangen. Ich habe es geschafft. Ich habe im Goldsaucer eine Rolle bekommen. Goldsaucer? Wenn wir auch nicht in diesem Spiel sehen. Ihr könnt mich also schon bald auf der Bühne sehen. Ich weiß, dass ihr euch große Sorgen um mich und meine berufliche Zukunft gemacht habt. Hauptrolle Jesse. Was? Nach in diesem ein Stück? Hey, die machen ja voll viele Easter Eggs von Sachen, die wir gar nicht zu sehen bekommen werden in diesem Spiel. Goldsau, das ist dieser Spoiler, eine riesige. Ich weiß nicht, soll ein Vergnügungspark sein? Ja, ne. Diesen riesigen Baum. Anzeige und alles irgendwie äh, mit Hilfst irgendwie mit Geld irgendwie einkaufen muss, hat man da kaufen muss. Ey. Musik, die hat mich immer so gemacht. Mein war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Das okay, dann wieder raus. Wir können auch einfach hier durch das Fenster oder so klettern, aber déjà vu. irgendwas geht da jetzt noch hier schief pass auf da kann auch nicht so glatt gehen ich lasse die tür einfach offen wenn ich sie zu machen ich glaube wie bist du eigentlich Ach, die tür zu okay dann lass sie eben auf War überhaupt nicht verdächtig Na gut. So, und jetzt das wäre erledigt und du willst im grußens bleiben obwohl du gerade nicht selbst auf der bühne stehst oh. ohne sie würde da gar nichts laufen du vergeudest hinter den kulissen dein talent ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Uh. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! <lacht> Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss. Und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht klaut nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast das, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Ja. Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast, hast du Du Vorzeige -Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich, Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Warte mal, wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein, wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan, keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das ablenkungsmanöver ja aber erst im nächsten Part, du ich hast sagen ja ne? vater gesehen oder ja. Ja. Gut, ich würde sagen das sprechen wir uns in der nächsten folge an ne? ich, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt die sie hat ja ganz on, eindeutig ihre mutter angelogen ne? und gesagt ja sie arbeitet hier in der gold so ne? also weiß sie weiß die mutter nicht dass ihre tochter irgendwie äh, Terrorist ist der, ne? aber die kommen da irgendwie rein mit Waffen, mit Rüstungen und so, ne? und das ist irgendwie nicht verdächtig. Also merkt die Mutter irgendwie nichts. Also, ich weiß es nicht. So, jedenfalls, ich bedanke mich als zuschauen Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar, wenn euch der Bad gefallen Und dann hinterlässt, dann sehen wir uns ja nicht wieder. Tschüss.